Hallo Leute, ich stehe hier heute vor dem Tanzstudio schwerelos, ich wollte mal ein bisschen was Fänzigeres ausprobieren und deswegen habe ich hier mal gefragt, ob man hier mal einen Basic-Kurs für E-Real-Hoop machen kann und was das genau ist, das seht ihr gleich. Damit ihr natürlich auch ein bisschen Eindruck darüber bekommen, was Aerial Hoop überhaupt ist und wie das funktioniert, habe ich mich hier mit Anne getroffen. Sie ist nämlich die also. Leiterin von dem Studio und Anne, seit wann macht ihr das denn schon überhaupt hier mit dem Aerial Hoop? Ähm, also das Studio gibt es seit etwa zweieinhalb Jahren und Aerial Hoop unterrichtet mir so seit anderthalb Jahren etwa. Und wie seid ihr darauf gekommen oder was war so der Anfang? Ähm, also ursprünglich kommt Aerial Hoops aus dem Zirkus- und Varietébereich. Mhm. Ähm, ich habe vor Jahren mal eine Ausbildung im Zack in Köln gemacht ähm, zum, zur Luftakrobatik und da war eben auch Hoop dabei. Und habe dann selbst ein bisschen trainiert und es weiterentwickelt und äh, Workshops besucht und dann haben wir angefangen, selbst zu unterrichten. Und wie sieht das bei euch aus, wenn ich jetzt als Laie hier hinkomme und dann anfangen möchte? Wie sieht das denn aus? Ähm, also es ist, man muss sagen, es ist relativ anstrengend, Aerial Hoop, weil der Hub halt in der Luft hängt und man muss erstmal diesen Weg vom Boden in den Hoop schaffen. Ähm, deshalb fangen wir mit den Hoop Basics Kursen an, wo viel Kraftaufbau machen, wir den Hoop sehr tief hängen und mhm. da die ersten Übungen machen, mal ein bisschen höher hängen und diesen Weg in den Hoop trainieren, auf verschiedene Art und Weise. Und danach geht es mit dem Hub Beginner Kurs los, wo man dann wirklich die ersten Kurios teilt. Und das ist ja auch im Endeffekt den, den wir dann heute machen werden? Genau, das ist der, den wir heute machen. Also ja, wir gehen gut. schon direkt einen Schritt weiter <lacht> und äh, machen eine kleine Kombination vom Boden rein und dann im Hub zwei, drei Moves okay. und wieder runter. Ja, cool. Da freue ich mich auch schon drauf. Also ich werde mich jetzt umziehen und dann geht es eigentlich auch schon direkt los. vor. Ja. Bauchnabel zieht feste nach innen, bleibt da, die Schulterblätter ziehen tief. Arme ziehen tief in die Länge, Bauchnabel bleibt drin, aber ich öffne mein Herzraum. Also ich hänge hier, weil ich öffne den Herzraum und drücke den Rücken ganz leicht durch, öffnen. Beide Beine, Kniekehle, Hut. nicht wechseln. Anderes Bein wieder lang, weit über aufnehmen und hier mit der Kniekehle, Achtung, lang anlegen, langes Bein, dann die Kniekehle reinziehen. nach oben ziehen mich an kleiner Krim zu Krim zu und beide Beine wieder raus. das ist mit dem linken und dem rechten Das so, hier gibst du Druck rein und das kann ja, geht, geht jetzt der, nach oben beim her. Okay. Ach so dann, dann, strecken, ja. dann ja. das andere ja. so einmal bei Arme verlängern zieh lang Ja uh. Arme lang sehr schön. Okay. langes Bein anlegen langes Bein anlegen. schon Mein Gott langes Bein lang und jetzt weiter versuchen die Hände zu lösen oder vielleicht auch erstmal nur einer. Ja, erst den einen. Ja, bitte. <lacht> so, so versuchen wir die, so die zweite Hände zu lösen. Mit, den Boden wird zu benutzen, Dann so hast. und Crunch wieder hoch. Oh. Oh. Das, ist so schön. das Bein raus. <lacht> oh, und zieh dich ran. <lacht> zieh dich ran und anderes Bein auch raus und versuch langsam zum Boden zu kommen. Langsam. Oh. Ja, sehr schön. Oh. Und das darfst du jetzt noch auf der anderen Seite probieren. Ja, jetzt habe ich da Mal die Kur gemacht. Es ist äh, die Kombi, meine ich. Es ist anstrengend, es ist wirklich sehr anstrengend. Ähm, ich werde gleich noch mal ein paar Mal versuchen. Aber es macht auch viel Spaß. Aber wenn ich euch mal meine, meine Hände anschaue, die sind so rot. Ist, man hängt ja immer in der Kniekehle oder irgendwo drin, das tut so weh. Aber egal, wir machen einfach weiter. Also ich muss sagen, mir hat es wirklich Spaß gemacht, Aerial Hoop mal ausprobiert zu haben. Es ist sau anstrengend und wirklich auch schwer am Anfang. Ähm, ich muss sagen, meine Waden tun mir mega weh, meine Kniechen sind total aufgeratscht. Aber ich kann nur jedem empfehlen, der wirklich mal was Besonderes in Richtung Tanzen ausprobieren will, weil Aerial Hoop auszuprobieren.